gehen wieder hier zu Bad Channel einem Video. Heute spielen wir ähm, ein Nee, heute spielen wir gar nichts. Heute machen wir nämlich einen kleinen ähm, Test auf ich teste dich.de Und ja, ähm, ich, ich ohne lange drum herum zu labern fange ich direkt an. Ich möchte irgendwas mit YouTube machen, weil ich bin ja ein YouTuber, wie man unschwer erkennen kann. Weil das ist von 2013, weil das ist ein bisschen ähm, nicht so neu. Ich muss man irgendwas herausfinden, was äh, am meisten... Also, machen wir das. Hast du das Zeug zum YouTube-Star? Ich möchte herausfinden, ob ich ein YouTube-Star werden kann. So, ähm, super XX, äh, super X, duper X Noodle XX Junge. Oh scheiße. So, ähm, was würdest du als Profilbild nehmen? Ähm, eine selbstgemachte Comicfigur. Ich habe ja eine selbstgemachte Comicfigur. Hier oben sieht man, ja, das hier so, sieht man etwas besser. Habe ich das, ja. Ähm, so. mich nächste. Was würdest du denn, denn essen? Ich stelle mich... Also, ich rede über was, was, was mich am meisten... Juckt. Ja. Ähm, welche Kamera benutzt Meine Handykamera Äh... Ähm, was ist eine Spiegelreflex. Okay. Nichts davon. Was denkst du ist für ein Video besonders wichtig? Junge, ich mache solche Videos, man sieht doch nichts. So. So. So, nächste Frage. So, dein Video ist beendet, damit dein Video nachher im Internet musst du herausfinden, was YouTube ist, Junge. Ähm ziele zusammenschneiden ganze ganze eigentlich zusammenschneiden ja gut ich habe halt kein Schnittprogramm Junge tut mir leid dass ich kein Schnittprogramm habe ist von Video zu Video und von YouTuber zu YouTuber immer unterschiedlich also nee was ist im Hintergrund wichtig ähm, Sauberes Zimmer eigentlich, egal. Likes der Abonnenten. Beides ist wichtig. Gell? So. Und was brauchst du in jedem Video? Dress, wenn das Thema ein selbst nicht interessiert. Merkt merke es auch schnell die to Also mich juckt dieser. Also, hätte ich das Zeug, also warte, noch. Noch die letzte Frage. So. Und jetzt eine sehr leichte Frage, die, die oft und gern YouTube-Videos sich anschauen. Welche drei YouTuber sind von sind wirklich Stars von den verantwortlichen? So, ähm das sind so Sänger George. Ja, so, solche, so. Okay. Hey, ja, natürlich. So, ähm, habe ich da jetzt das Zeug zum YouTube-Star? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, äh, dann machen wir einfach weiter. Ähm, so, was habe ich hier? Äh, nee, wir bleiben mal weiter auf der Webseite. Irgendwas mit... Lass mir irgendwas mit Fortnite machen. Oder? Nee, nee, nee, nee, nee, nicht Fortnite. Minecraft. Machen wir irgendwas über Minecraft? Digga, wieso hat das immer dieses Popcorn-Logo? Minecraft-Wissens-Test. Uh, das ist sogar mega neu. Sogar von diesem Jahr. Du startest in den Fall. Was tust du als erstes? Äh, ähm... Holz ähm, abbauen. Ähm, ja, natürlich, Holz abbauen. Erstmal muss man Holz abbauen, sonst geht nichts. Was musst du zum Durchspielen von Minecraft nicht tun? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Es gibt ja Netherite. Haha! Achso, stimmt. Eigentlich braucht man ja alles, weil Enderaugen, damit man ins Endportal kommt, man braucht Diamanten, um irgendwie Netherite abzubauen. Eine Festung. Hm. Das ist einfach Diamanten. Keine Ahnung, aber eine Festung. Eine Festung, ne? Braucht man ja Blazewatch und so. Also... Ihr wisst schon. Ähm, wie viele aktive Spiele sind. Safe? Mehr als 200 Millionen. Die erste Alpha-Version kam 2009 raus. Weil 2011 kam das erste Relace. 2010 ähm, kam die Beta raus. Und 2008 wäre das ähm, ein Kreuz, äh, äh, dem kann ich kann nicht weiterhelfen. So, welches dieser Minecraft-Monster greift sich nur an, wenn du es auch angreifst? Das ist ein... Das ist ein pegelin So, ein Creeper sollte ursprünglich welches Mob werden? Natürlich ein Schwein. Welches Material ist das beste für Werkzeuge und Rüstungen? Netherite natürlich. Wie heißen die Standard Skills von ja, Steve und Alex? Wie viele Bosse gibt es denn? 3. Der Wither, Ender, Drache und der Warden. Und der Elder Dings, der Boomster, aber naja. Irgendwie ist, ist, die, ist, diese, ist dieser ähm, Test, irgendwie ist der Mega Lost. So wie viele Fragen hat er noch. Der hat 15 Fragen, okay. Ähm, ja. Welches Erz findet man im, im Mesabiom häufig? Gold, das steht, ähm, wenn man so in Minecraft lädt, dann, dann stehen da immer so Tipps so und das stand da halt. Wie weit kann man in Minecraft springen ohne Hilfsmittel? Fünf. Kann fünf Blöcke springen, wenn man richtig, den richtigen Winkel, den richtigen, ihr wisst schon. Welche dieser Folgen ist der schwerste, ähm, der Boot MLG? Der ist am schwersten. Wo bekommt man die Elytra? Aus einer Endstadt! Ähm, äh, ja, also, wer hinschreibt, man kann sie craften oder der Enderdrache droppt sie oder aus einer Bastion, dem kann ich wirklich nicht weiterhelfen. Also, welches dieser Items kann man nicht in einem Schiffwrack finden? Also, kann... Herz des Meeres finden. Denn die gibt's nur in diesen So, Wie viele Holzarten gibt es in... Ma oh mein Gott, das ist jetzt so eine Frage, die weiß ich nicht. Ich, ich, ich, ich denke 6... Ich habe 5. 9,92... Ja gut, ich kenne mich so mittelmäßig. So machen wir noch einen ganz kleinen ähm, Quiz, Digga. Ich will ganz jetzt die Webseite verlassen. So einen... Ähm, Minecraft-Geist. Warte, nein, lass... Ähm, ähm, ein, jetzt machen wir mal... Nee, Roblox. Jetzt machen wir Roblox. Ein Roblox-Fuß, schnell Roblox, oh mein Gott, so, der große Roblox-Test, so, früher konnte man auch mit Ticks bezahlen, wie heißt die neue, ja, Roblox. Digga, Diamanten und Emeralds, sind wir Minecraft oder was? Kann man kann man Rawhouse mit Paypal kaufen? Natürlich. Ähm, was war besser? Bilder Club oder äh, oh. ja, ich denke Bildersclub. Wie viele Warnungen gibt es maximal, bevor man gewarnt wird? Ich denke 3. Kann man seinen Account löschen? Keine Ahnung. Also wobei, nein, weil wenn man seinen Account löschen will, muss man seine E-Mail-Adresse löschen. Und das ist so über Roblox, also keine Ahnung. Kann man sich, kann man sich Robux hacken? Lucky Patcher? Warte, ich muss mal gucken, was Lucky Patcher, was ist Lucky Patcher? So. Ach so. Das geht, glaube ich, nicht. So, ähm, doch, mit Lucky Patcher geht. Nee, nee, nee. Kann man eigene Spiele erstellen? Natürlich kann man eigene Spieler erstellen, weil Roblox, ähm, ist, ne, in Roblox können andere Leute Spieler erstellen. Ich habe schon mal selber ein Spiel erstellt. Also, ich habe mehrere Spieler erstellt, aber auf einem anderen Account. Den kennt ihr den Account nicht, den ich meine. Ähm, so. Kann man in Roblox geschämt werden? Natürlich kann man in, Roblox. in jedem Spiel kann man we werden, wenn man irgendwie Adopt Me zum Beispiel. Kann man im Roblox Studio programmieren? Natürlich. Ähm, wie viele Freunde kann man in Roblox haben? Maximal 200. Wodurch wurde Bilders Club ähm, Roblox Premium? Standen da gerade nicht 10 Fragen, das sind 12 Fragen. Also auf jeden Fall, ähm, so, mal gucken. Das waren 10 von 12 Augen, richtig. Also ich würde sagen, das ist jetzt richtig. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Und tschüss!